Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Die Firma Irem hat sich irgendwie in meinen Kopf sich eingebrannt. Meine ersten Spiele auf dem Game Boy waren unter anderem Kung Fu Master und Art Hype und irgendwie hat mich dieses Symbol immer sehr sehr fasziniert. Aber ich habe mich nie groß mit der Firma beschäftigt. Wie sieht's aus? In diesem Video möchte ich euch kurz die Geschichte des Unternehmens vorstellen und welche Spiele alles für den Game Boy von denen erschienen sind. IREM ist ein japanisches Unternehmen, das 1974 gegründet wurde und weitestgehend für die Entwicklung von Videospielen bekannt ist. Das Unternehmen wurde von drei Personen gegründet, Katsumo Kuchi, Eiji Fukui und Matsashi Yano. Die drei Gründer hatten zuvor bei der nicht unbekannten Firma Data East gearbeitet und beschlossen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, um ihre eigenen Ideen ohne größere Einschränkungen verwirklichen zu können. Irem hat seinen Hauptsitz in der Stadt Sama in Japan und ist vor allem für seine Arcade-Spiele bekannt. Unter anderem stammen Moon Patrol, R-Type von ihm. Titel, die teilweise viele Nachfolgertitel hervorgebracht haben. Das Unternehmen hat jedoch auch eine Reihe von Spielen für die Heimkonsolen veröffentlicht, darunter auch für die PlayStation, Xbox und Natürlich auch für den Gameboy. Die Hochzeit hatte Iron in den 1980er Jahren, da sie dann immer einer der führenden Entwickler der Arcade-Spiele waren und einen Hit nach dem anderen herausbrachten. In den 1990er Jahren wurde das Unternehmen jedoch von wirtschaftlichen Schwierigkeiten heimgesucht und musste daher das schwächelnde Arcade-Geschäft abgeben und sich auf die Entwicklung von Spielen für die Heimkonsolen konzentrieren. Das brachte natürlich einen gewissen Umbruch in der Firma mit sich. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen jedoch wieder erholt und ist weiterhin in der Spieleentwicklung aktiv, erreicht aber natürlich nie seinen alten Stellenwert. Die letzten Releases zu diesem Zeitpunkt dieses Videos sind jedoch schon knapp vier Jahre her und sind Sammlungen der Arcade-Klassiker auf der Switch. Soviel zur Geschichte des Unternehmens. Welche Spiele wurden nun auf den Gameboy von IBM veröffentlicht? Die meisten Spiele sind leider Japan exklusiv, in den Westen kamen dann Vergleich nur wenige. Folgend stelle ich euch kurz die Spiele nach Jahren sortiert vor. In diesem Japan und China exklusiven Spiel erwarten euch keine großen Überraschungen. Wie in gefühlt tausenden von Spielen dieser Art müsst ihr hier immer zwei gleiche Steine finden. Technik ist im Erscheinungsjahr entsprechend sehr simpel. Dieses Spiel hatte damals gefühlt jeder oder zumindest kannte man jemanden, der es gespielt hatte. Hier wartet euch ein sehr, sehr kurzes und einfaches Beat'em'up. Als Kung-Fu-Meister kämpft ihr euch schlagend und treten durch die Gegnerhorn. Wenn ihr alles richtig macht, könnt ihr das Spiel in 15 Minuten beenden. Ein sehr einfaches Spiel, aber das durchaus okay ist. Das gibt es echt nicht oft auf dem Gameboy, ein Motorrad Rennspiel, technisch erinnert es stark an einen etwas einfachen F1 Race. Das Geschwindigkeitsgefühl kommt gut rüber und es sind einige Mechaniken wie der Reifenverschleiß eingebaut. Schade, dass es nur in Japan erschienen ist. A-Type ist die Portierung des Spielheim-Klassikers. In diesem Studium-Up gibt es eine Besonderheit, euer Kampfsatellit, den ihr defensiv oder offensiv nutzen könnt. Die Thematik mit dem organisch anmutenden Leveln wurde hier sehr gut auf den Gameboy portiert, auch wenn dieser hier und da etwas überfordert ist und es zu so Slowdowns kommen kann. Dieser Plattformer erinnert ganz offensichtlich an den Super Mario spiel jedoch natürlich ohne die Qualität zu erreichen. Gemäß das Erscheinungsdatum jedoch ein durchaus ordentliches Spiel, indem ihr eure Niederhellen durch klassische Levels buxiert. In diesem Shootem team ihr einer dieser riesigen Kampfroboter und bekämpft allerlei Gegner. Es gibt natürlich Upgrades und ihr könnt euren Schuss aufladen. Alles nichts revolutionär neues, aber solide umgesetzt. So gut wie dieses Spiel ist, so teuer ist es mittlerweile auch für den Sammler. Dieses richtig gute Beat'em findet das Genre jetzt nicht unbedingt neu, aber weiß durch seine hervorragende Technik zu überzeugen. Mit euren übergroßen Hammer bewaffnet, kloppt ihr euch durch die Gegnerhorn. Ein Jahr später kam schon ein Nachfolger zu dem populären Shoot'em Up heraus. Er bietet im Prinzip genau das, was erwartet – mehr vom gleichen und das verfeinert. Allgemein ist das Spiel durch seine Symbole besser lesbar, aber durchaus auch schwerer. Das Spiel ist echt ein sehr kurioses. Ich erwarte euch kein beat -em up wie die anderen Teile der Hammering-Harry-Serie, sondern ein Quizspiel. spiel wie Ihr sehen könnt, ist es nur in Japan erschienen und dadurch ist die Sparbarriere auch sehr hoch. Da kann ich euch leider nicht viel Näheres dazu sagen. In diesem ungewöhnlichen Spiel erwartet euch ein Taktik Spiel mit Charakteren aus den Iron Franchises. Ihr zieht rundenweise eure Figuren auf ein Spielfeld und kämpft dann in Rundenkämpfen gegen den Computer. Dort werden zufällig Karten gezogen, die den Angriff bestimmen. Leider versaut mir hier die Sprachbarriere ein tieferes Verständnis des Spiels. Ihr spielt hier einen an der Coverkopf, zieht rundenweise über ein Spielbrett, das die Stadt repräsentieren soll. Ab und zu kommt es dann noch zu Rundenkämpfen, in denen ihr eure Stärke und Attacke auswählen könnt. Wie der Name ist schon andeutet, steuert ihr hier ein Ninja in der Arcade Portierung in diesen action plattformer die level Alles läuft angenehm flott von der Hand und schnell zersäbelt ihr die Fieslinge. Es gibt natürlich auch so einige Upgrade, kurzum, es hat alles was ein gutes Ninja-Spiel braucht. Dieses Spiel findet im Hammering Harry Universum statt. Im Prinzip ist es ein Hammering Harry 1,5. Alles ist ähnlich, Grafik und sogar die Musik. Bei letzterer wurden sogar Musikstücke aus dem ersten Teil recycelt. Und dazu kommt noch, dass der Schwierigkeitsgrad ordentlich angezogen hat. Auch dieses Spiel ist nur in Japan und Asien erschienen. Leider kann ich euch zu diesem Release kein direktes Gameplay-Material zeigen. Diese Compilation erschien nur in Asien, sogar nicht in Japan. Wie der Name schon andeutet, sind hier diverse Spiele zusammengefasst unter anderem Art-Hype und Ninja-Spirit. Das ist der letzte Release für den klassischen Gameboy von Iron. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr mögt, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch oder einen Kommentar freuen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.